Wo du jetzt gleich Nein sagst, denk doch mal drüber nach. Von deiner Unterschrift, da hängt schon was ab. Denn die Raketen zu verhindern, müssen noch mehr unterschreiben. Doch nur damit bringen wir niemand auftrag. Allein damit bringen wir niemand Top. Sagst, ich soll nicht drängen, lässt es dir doch durch den Kopf gehen, dann bin ich auch gerne bereit, noch einmal wieder zu kommen und dich noch einmal zu fragen, denn im Moment haben wir dafür noch Zeit, denn im Moment haben wir dafür noch Zeit. Ein Kind zu zeugen dauert nur Minuten, Neun Monate damit es leben kann. Zum Laufen und zum Sprechen braucht es ein Jahr lang, Und Jahre bis es selbstständig sein kann. Die Eltern kostet das ein halbes Leben. Viel Arbeit und viel Nächte ohne Ruh. Und sind die Kinder groß, können sie's kaum glauben. Und mancher braucht ein Leben lang dazu. Einen Augenblick nur dauert so ein Knopfdruck. Die Entscheidung, dazu gefällt, ist schnell. Zeit beträgt nur vier Minuten und dann ist es ein paar Stunden sehr hell. Doch die Dunkelheit danach dauert sehr lange, aber Uhren das zum Messen gibt's nicht mehr da wird auch niemand sein, die Ruhe zu lesen. Alles andere zu beschreiben, fällt mir schwer. Also bevor du jetzt gleich Nein sagst, denk nochmal drüber nach. Von deiner Unterschrift, da hängt schon was ab zu verhindern müssen noch mehr unterschreiben doch nur damit bringen wir niemand auf Trab doch nur damit bringen wir niemand auf Trab Wenn du sagst ich soll nicht drängen lässt es dir noch durch den Kopf gehen dann bin ich